wir haben halt überlegt, nicht nur einzelne Produkte oder Banken auszeichnen, sondern auch die, die sich speziell äh, im positiven Sinne sehr gut ähm, beim Award engagieren, äh, ihre Kunden auf allen Kanälen ansprechen und haben dann überlegt, die Bank, die wirklich die meisten Kundenstimmen eingesammelt hat, soll auch einen besonderen Preis bekommen. Ähm, die Bank, die es jetzt bekommt, ist eine Direktbank, hat insgesamt 661 Bewertungen gesammelt, in den drei Monaten, ähm, ja, Weiterempfehlungsquote insgesamt als Bank von 92 Prozent. Und ich möchte hier die Volkswagen Bank direkt nach vorne bitten. Erstmal wollen wir Herrn Blume gratulieren. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Aber wir wollen auch gerne noch mal ein Zitat raussuchen, weil es so schön ist. Wir haben so gute Zitate, was nehmen wir denn? war über 20 Jahre bei einer anderen Bank und habe durch diesen Wechsel viel mehr Vorteile. Drei Ausrufezeichen. Ja, das ist doch schon mal was. Ja, danke der <lacht> Toll, ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen, sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern für ihre Teilnahme beim Banking-Chat-Award 2013.